So, jetzt äh, habe ich gerade aus der Regie gehört, wir sind live und äh, ein herzliches Willkommen an alle zum zweiten Vortrag in der Session, wo es um Grundlagen geht. Und ähm, Mein Name ist Atina Trakas, ich arbeite beim OTC, aber es geht jetzt um Jakob Mix und Jakob wird einen Vortrag über die Web-APIs für geografische Anwendungen reden einen Überblick und es geht dabei ähm, vor allen Dingen auch um die OTC APIs und äh, Jakob ist Softwareentwickler und arbeitet bei Maximum und äh, ich würde jetzt einfach an dich überleiten, Jakob, ähm, die Bühne steht dir jetzt zur Verfügung. Ja, ähm, hallo, vielen Dank, dass Sie den Vortrag ähm, anhören. Wie gesagt, mein Name ist Jakob Mixsch. Ich arbeite bei Maximum und habe den Vortrag über Web APIs für geografische Anwendungen äh, vorbereitet. Und der kann jetzt dann ähm, gestartet werden. Hallo, mein Name ist Jakob Mixsch und ich darf Ihnen heute einen Vortrag zum Thema Web APIs für geografische Anwendungen geben. Kurz zu mir. Ich bin Geoinformatiker, Anwendungsentwickler und außerdem noch ähm, OSGeo ähm, Charter-Member und arbeite bei der Firma Maximum. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich GIS, Webmapping, GDI an, mal, bauen äh, maßgeschneiderte WebGIS-Lösungen, machen Softwarekonzepte, Softwareentwicklung und im Prinzip alles, was mit Geodaten zu tun hat, unter anderem auch Beratung und Schulung. Dann unser Thema für heute Web-APIs. Es hört sich erstmal sehr kryptisch an mit einem Akronym. Und im Prinzip handelt es sich äh, um eine Schnittstelle. Wie auch schon der Name sagt, also Application Programming Interface ist die Abkürzung von API. Und das ist ein sehr generischer Begriff. Also eine API kann alles Mögliche sein. Deswegen ist es jetzt hier eingegrenzt auf Web-APIs, also Schnittstellen im Internet. Und die werden in der Softwareentwicklung extrem häufig äh, genutzt. Und werden, sind in den letzten Jahren noch immer einfacher geworden, so dass man jetzt, wenn man auch nicht Programmierer ist, die trotzdem ähm, gut nutzen kann. Und das wollen wir uns heute anschauen. Erstmal schauen wir uns äh, Beispiele an. Zum Beispiel gibt es eine Internetseite, die heißt Open Weather Map. Da kann man sich ähm, über Schnittstellen, sich die äh, Wetterdaten der nächsten Tage herunterladen. Und dann ist, muss man das eben nicht in der grafischen Oberfläche, also mit dem Browser, anklicken, sondern kann über eine URL, das werde ich dann später noch erklären, genauer spezifizieren, was man haben möchte und die Webseite bzw. der Server schickt einem die Daten dann zurück. Das andere ist, ist zum Beispiel Google Street View. Da kennen vielleicht äh, die eine oder andere, wo man sich die äh, Fotos anschauen kann von äh, bestimmten Orten auf der Welt und üblicherweise macht man das über die Landkarte, dass man draufklickt sich das ansieht. Allerdings kann man auch direkt äh, angeben, welche, von welcher Koordinate man ein Bild haben will und in welche Richtung man schauen will und dann liefert einem die Schnittstelle eben das Bild so direkt zurück. Und auch so äh, große Institutionen wie die NASA haben Schnittstellen. Zum Beispiel kann man sich das Wetter vom Mars zurückgeben lassen oder irgendwie Fotos vom Mars Rover. Also viele Möglichkeiten, ähm, oder viele Beispiele wie APIs oder diese Webschnittstellen im Internet äh, verwendet werden. Bevor wir uns Schnittstellen zum Thema Geo anschauen, werden wir noch ein paar technische Grundlagen äh, anschauen. Das sind zum einen die Austauschformate, man kann natürlich im Prinzip alles aus, äh, alle möglichen Formate austauschen, wie auch Bilder, PDF-Dokumente. Jedoch, wenn man strukturierte Daten hin und her schicken will, dann sind zwei Formate ganz besonders wichtig und das ist XML und das andere ist JSON. XML ist der, äh, das bisschen ältere und ist äh, nicht so ganz einfach äh, zum Lesen. Also, es, äh, es geht schon. Im Prinzip hat man hier solche ähm, Tags, die ähm, dann bestimmte Elemente definieren und daraus kann man eben strukturiert bestimmte Daten ableiten. Was in den letzten Jahren ähm, häufiger zum, äh, eingesetzt wird, ist äh, JSON. Der ist ein bisschen einfacher zu lesen. Im Prinzip hat man äh, Schlüssel- und Wertpaare. Man kann ähm, eben Texte angeben, man kann Zahlen angeben, Boolean-Werte, also wahr oder falsch. Man kann äh, Listen angeben und diese Listen können auch wieder einzelne äh, Objekte beinhalten. Und diese Objekte können, haben wieder Schlüsselwertpaare und die können wiederum Listen enthalten mit äh, weiteren Werten und damit kann man äh, relativ einfach sich äh, Daten strukturiert äh, abspeichern. Und das ist einigermaßen menschenlesbar und eben sehr gut für Maschinen lesbar, insbesondere eben für, für JavaScript oder auch Python oder R können sehr gut äh, diese JSON-Dokumente lesen. Für uns im, im geografischen Umfeld gibt es dann noch eine äh, besondere Version des Jasons, das heißt GeoJSON, das ist einfach nur eine Art und Weise, wie ein Json geformt wird und, oder aufgebaut sein muss. Und dann kann man jetzt hier sagen, ich habe jetzt einen Typ Feature, ähm, dann gibt es dieses Geo äh, Geometry-Feld, das ist verpflichtend, da muss man eben angeben, was für ein Typ von Geometrie ist, also jetzt in dem Fall haben wir einen Punkt mit äh, Koordinaten, mit einer Koordinate und dann die properties äh, gibt es hier Beispiel Name, aber ich könnte es hier noch viel mehr hinschreiben, also Bevölkerung, äh, höhere, Höhe über Null und diese Properties, was da drin gespeichert ist, das ist im weitesten Sinne das, was der Attribute-Table in einem Desktop-GIS ist. Das zu den Austauschformaten. Als nächstes schauen wir uns die Art und Weise an, wie die Daten übertragen werden und zwar geht es mit dem ähm, HTTP-Protokoll. Das ist das grundlegende Protokoll, mit dem Daten im Internet übertragen werden. Also wenn Sie zum Beispiel ein, mit Ihrem Webbrowser irgendeine Seite öffnen, dann benutzen Sie auch sofort dieses äh, HTTP-Protokoll. Und wenn Sie jetzt auch gerade online das äh, Video live anschauen, wird das auch über das HTTP-Protokoll ähm, wird es äh, genutzt. Also das ist allgegenwärtig und das besteht aus, äh, hat äh, verschiedene, Me verschiedene Methoden. Das ist get, post, put, patch, delete. Und äh, wir für uns ist erstmal nur das, dieses get sehr relevant. Und das äh, post. Bei äh, get schickt man einfach nur an eine bestimmte Adresse, fragt man an und dann kriegt dann eine Antwort zurück. Das ist typischerweise der Fall, wenn ich jetzt eine Internetadresse in meinen Browser eingebe. Dann sage ich, ich möchte jetzt die... Äh, Daten haben, die dieser Adresse hinterlegt sind und ich kriege die Daten eben zurückgeschickt und bei Post schicke ich eben noch was äh, mit dazu also dann schicke ich einen Datensatz hin und sage, gib mir was von diesem Datensatz zurück. Wie das jetzt genau aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Dann, Ich habe vorher schon mal URLs erwähnt, das sind im Prinzip diese Links, die man einfach im Browser einträgt, um auf eine gewisse Internetseite zu kommen. Die sind aber auch durchaus äh, werden die benutzt, nicht nur um visuelle Inter äh, Webseiten anzuschauen, sondern auch wirklich um Daten sich äh, abzufragen und dazu ist es so, dass man die URL kann man spezifizieren oder bestimmte Abfragen machen, indem man äh, am Schluss von der URL ein Fragezeichen macht und dann kann man Schlüsselwertpaare angeben, zum Beispiel Color Blue, Typ Dark oder viele andere sachen und daraus kann man dann ähm, spezifizieren was man von dieser äh, url haben möchte und das wird ganz häufig oder unter anderem auch ähm, beim äh, wms dienst gemacht den kennen vermutlich äh, viele von ihnen das ist ein standardisierter dienst mit dem man kartenbilder abfragen kann und der funktioniert so dass ich jetzt hier quasi eine ähm, URL habe und da hinten kann ich jetzt eine Abfrage starten und äh, das wird eben mit dem Fragezeichen ähm, begonnen und kann hier dann eben Schlüssel- und Wertpaare angeben, was also ich mein Service, ist der WMS, Version so und so, dann was für eine Art von Request möchte ich machen, das mache ich ein GetMap-Request, dann welche Layer, welche Bounding Box und so weiter, das also kann ich da alles angeben. Und dann schicke ich das ähm, hin, also man, äh, Sie können das jetzt einfach eintragen in den Webbrowser und Sie kriegen dann äh, das Bild zurück. Und das ist jetzt ein Get-Request, wo ich meine ähm, Daten, was ich jetzt spezifiziert habe, direkt in der URL mitschicke. Alternativ kann ich aber auch mit einem Post-Request mir diese Daten ähm, noch separat ähm, an, diese, an diese Schnittstelle schicken. So, das ist jetzt eben ein, ein grober, grober technischer Überblick und das ähm, HTTP-Protokoll gibt eben ganz viele Möglichkeiten, auf welche Art und Weise man äh, der Schnittstelle mitteilt, was man eben haben möchte. Und im Zuge dessen ähm, haben sich einige Standards herauskristallisiert, das ist ähm, unter anderem SOAP zum Beispiel, dann ähm, Restschnittstellen und äh, GraphQL und noch viele weitere eigene. Äh, wir werden uns hauptsächlich auf die Restschnittstellen ähm, konzentrieren, weil die auch sehr äh, eingängig und verständlich sind. Und ähm, Aber auch noch ähm, jetzt kurz noch mal anschauen, was die äh, OGC-Standards sind. Das sind im Prinzip auch einfach Art, Art, äh, eine Beschreibung, wie eine Schnittstelle spezifiziert sein muss damit ähm, jeder Teilnehmer ähm, die benutzen kann. Und das sind quasi diese, äh, verbirgt sich hinter WMS, WFS und WCS einfach eine Art und Weise, wie eine Schnittstelle aufgebaut ist, damit ähm, sie von verschiedenen Teilnehmern benutzt werden kann. Ähm, wer jetzt da ein bisschen damit rumspielen will, äh, mit verschiedenen ähm, OGC-Diensten, der kann auf den Geo-Server von uns, von der ähm, Firma Maximum gehen. Hier ist das ähm, verlinkt in den Folien. Und noch als kurze Fußnote dazu, es gibt ähm, eine Weiterentwicklung dieser OGC-Standards und der heißt OGC-API, der ähm, auf äh, REST äh, basiert oder ein, eine REST-Schnittstelle ist und die wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer viel wichtiger werden und irgendwann eben diese WMS, WFS und WCS, wie sie alle heißen, ablösen. Dann ist noch eine Frage, wie man eine Schnittstelle absichert, sodass da nicht jeder hinkommen kann oder wenn jetzt ein Dienst eine Schnittstelle anbietet und da aber eine Anfrage äh, Geld kostet, dann gibt es da verschiedene Ansätze. Was man sehr häufig findet, ist, dass man einen API-Key hat. Dazu ähm, hat man hier wieder die Basis-URL und gibt mit äh, schlüssel die ähm, an Anfragen an und hier gibt es dann eben einen ähm, Wert, der heißt äh, API-Key zum Beispiel und dann muss man hier einen relativ langen äh, Schlüssel angeben, den muss man sich dann üb üblicherweise kaufen und dann kann man damit, ähm, je nachdem wie hoch das, äh, die Kapazität von diesem Schlüssel ist, kann man sich dann äh, beliebige viele Anfragen machen. Gut, jetzt schauen wir uns an, welche Werkzeuge es gibt, um äh, auf Schnittstellen zuzugreifen. Im Prinzip fast alles, <lacht> aber wir schauen uns jetzt an, wie das jetzt konkret ähm, geht, mit, äh, wenn man jetzt ähm, nur relativ grundlegende äh, oder einfache Vorkenntnisse hat. Einmal mit einem Webbrowser, dann Kommandozeile, schon ein bisschen fortgeschrittener, mit Programmiersprachen und dann welche, mit welchem Desktop-Programm man jetzt auf Schnittstellen zugreifen kann. Erstmal der Webbrowser, äh, da kann ich zum Beispiel Direkt schauen, was im Hintergrund äh, passiert, wenn ich eine Webseite öffne und dann anschaue, welche äh, APIs abgefragt werden. Wenn ich zum Beispiel auf die Webseite von OpenStreetMap gehe und eine Routing-Anfrage mache, dann kann ich ähm, in der Entwicklerkonsole vom, ähm, vom Webbrowser sehen, dass da eine Routing-Anfrage gestellt wird und ich kann mir genau angucken, äh, wie die ähm, Anfrage und wie die, ähm, die Antwort aussieht. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich es einfach direkt in den Browser eingebe. Das mache ich jetzt mal hier. Ich habe diese Adresse, die ähm, kann ich... Ähm, da kriege ich jetzt ein äh, JSON zurück, sogar ein äh, geo -Jason. Und das äh, passiert so, dass ich jetzt hier eine, meine ähm, Schnittstelle habe, meine Basis-URL. Dann habe ich hier dieses Fragezeichen. Und dann habe ich Q, das bedeutet äh, mein, meine Abfrage, das ist in dem Fall Salzburg. Und Limit 2, das heißt, ich möchte zwei Treffer haben, das äh, kann ich jetzt hier sehen. Ich habe jetzt hier einen ähm, äh, Schlüssel, der heißt äh, Features. Und hier kann ich mich zusammenklappen, da habe ich jeweils äh, äh, habe ich jetzt zwei äh, in, äh, Werte und da kann ich jetzt hier gucken und dann wird hier genau beschrieben, was er da gefunden hat. Jetzt kann ich auch noch das anderes eingeben, Marburg und sagen, ich möchte jetzt drei Ergebnisse haben und ich kriege das dann drei hintereinander. Also das ist eine wirklich sehr einfache Art und Weise, wie man jetzt sich ähm, eine, eine Schnittstelle mit dem Browser bedienen kann. Dann eben die Kommandozeile, das ist äh, in, in jedem äh, Betriebssystem direkt eingebaut. Da kann ich dann mit äh, Kommandozeilenprogrammen äh, Abfragen starten. In dem Fall habe ich jetzt das Programm äh, curl. Da kann ich jetzt äh, sagen, ich möchte eine get-Anfrage schicken und gebe die Adresse hier ein. Und dann äh, bekomme ich eben auch dieses JSON raus, was ich jetzt gerade eben auch im Browser gesehen habe. Als nächstes äh, haben wir mit Python, also ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was hier passiert, aber im Prinzip, man sieht, man hat jetzt im Prinzip nur, eine, ähm, also in vier Zeilen, beziehungsweise eigentlich nur in einer Zeile, macht man einen ähm, Request, einen GET-Request und kriegt dann die Antwort zurück und kann auch das Ergebnis dann sofort mit der Programmiersprache weiterverarbeiten. Das gleiche gilt für R oder R, wie man es eben aussprechen möchte was häufig für statistische Analysen benutzt wird oder auch für JavaScript kann ich äh, relativ leicht mir ähm, Schnittstellen abfragen. Dann äh, viele von Ihnen werden vermutlich mit äh, Kugis arbeiten. Kugis äh, sendet im Hintergrund permanent Anfragen an Schnittstellen und die kann ich mir angucken mit äh, einem Diagnose- und Entwicklungswerkzeug. Das sieht man jetzt hier auf der, der rechten Seite. Da kann ich dann auf der Karte rumfahren und sehe dann welchem, äh, im Hintergrund, welche Abfragen da Kugis macht. Und dann kann ich ähm, sehen, welche WMS-Dienste angesprochen werden ähm, und mir eben angucken, welche URLs da sind und welche äh, Parameter mitgeschickt werden. Und das ist eigentlich ganz gut zum herausfinden, ähm, wie eben so ein ähm, OGC-Dienst äh, funktioniert. Dann gibt es noch äh, Programme, die speziell nur für ähm, API-Abfragen benutzt werden. Postman ist ein relativ bekanntes Desktop-Programm und Hopscotch, das ist so ähm, ähnlich, das läuft im, im Browser, das können wir jetzt auch gleich mal angucken. Ähm, keine Angst, schaut ein bisschen äh, wild aus am Anfang, ein bisschen überladen, aber das hat seinen guten Grund, weil man eben jetzt äh, nicht nur so re äh, relativ äh, simple Abfragen machen kann, an APIs, sondern auch viel mehr. Und wir haben jetzt äh, wieder diese Abfrage äh, wir suchen den Wert Salzburg, äh, schicken das ab und dann kriege ich hier die, äh, die Daten zurückgeschickt und äh, kann es dann auch gleich ähm, entsprechend runterladen oder kopieren und ähm, viele, viele andere Sachen machen. Und ich kann mir auch Abfragen speichern, wie man jetzt hier auf der rechten Seite sieht. Also das ist auch ein sehr spannendes Werkzeug, um mit Schnittstellen zu arbeiten. Dann zu guter Letzt schauen wir uns noch ein paar Schnittstellen an, was es denn so gibt. Einmal gibt es die... Geocoding-Schnittstellen, also ich schicke einen, also was wir schon gesehen haben mit Photon, ich schicke einen, eine Beschreibung eines Ortes hin und kriege die Koordinaten zurück. Da gibt es unter anderem OpenCage, Open Service, Photon, Nominatum. Dann äh, Routing-Schnittstellen gibt es, also im Prinzip, ich sage, ich möchte von Punkt A nach Punkt B und der die Routing-Schnittstelle gibt mir die Geometrie zurück, das ist unter anderem Graphhopper ist da, root service OSRM und Valhalla und von OSRM und Valhalla gibt es jeweils eine ähm, Instanz von Foskis, also ein, der Foskis-Verein ähm, hostet die, ähm, diesen Routing-Engine und man kann die ähm, kostenlos benutzen unter bestimmten Voraussetzungen. also Man darf jetzt nicht ähm, exzessiv benutzen, aber man kann da auf jeden Fall ähm, Abfragen machen. Dann, wenn man sich für OpenStreetMap-Daten interessiert, kann man über die Overpass-API Abfragen machen, also sich zum Beispiel äh, alle Museen in der Stadt Salzburg angucken. Das kann man über eine Weboberfläche machen, aber man kann das natürlich, ähm, diesen, was man auf der linken Seite sieht, diesen Code, kann man auch ähm, in eine äh, URL ähm, verpacken bzw. eine URL schicken und kriegt dann direkt das Ergebnis ähm, als maschinenlesbare Datei zurück. Dann Actinia ist zum Beispiel eine API, die ähm, das grasgis algorithmen im Hintergrund benutzt. Dann gibt es spannende Sachen, wie ich zum Beispiel den Sonnenstand äh, mir von irgendeinem Ort an, äh, anzeigen lassen kann. Das ist jetzt äh, eine Schnittstelle aus ähm, Österreich, die sehr spannend ist. Da sieht man jetzt hier, ähm, da kann man jetzt eingeben, zum welchen, an welchem Ort und zu welch, an welchem Tag die Sonne auf welchem äh, Niveau ist. Und das gleiche geht auch mit einem Höhenprofil. Ich kann mir mehrere Punkte angeben und kriege dann eine Karte zurück, wie jetzt mein Höhenprofil aussieht, wenn ich jetzt diesen Weg entlang gehen würde. Zu guter Letzt ähm, möchte ich noch auf ein paar Links hinweisen. Das sind einmal ähm, die Folien, die Sie jetzt gerade sehen, kann man ähm, auch noch selber anschauen, hier unter dem äh, Link. Dann die Geo-Server-Instanz von unserer Firma Maximum, dann unsere Webseite, der Vortrag ähm, im fosges online system Und falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Und äh, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Übernehmen. Alles klar. Herzlichen Dank, Jakob. Ähm, vielen Dank für deine Einführung. Ich hoffe, für alle Teilnehmenden war das spannend. Ähm, ich Jetzt sind ein paar Fragen, ich werde die einfach mal nicht weitergeben, Jakob. Ähm, äh, wie genau kommst du auf die JSON-Seite? Das äh, ist eine Frage, die ist auch gevotet worden als äh, höchste. Also, ja, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die, was die Frage gemeint ist. Ähm, ich äh, verstehe es so, dass wenn man diese URL eingibt, um zum Beispiel äh, eine Geocoding-Anfrage zu machen, dann äh, gibt der Browser sozusagen ähm, das, ein JSON zurück und manche Browser sind so konfiguriert, dass dieses JSON runtergeladen wird. Man kann in seinem Browser aber auch einstellen, dass dieses JSON direkt angezeigt äh, werden soll. Das ähm, wäre die, die Antwort, so wie ich die Frage verstanden habe, zumindest. Gerne im Chat nochmal nachfragen, falls das ähm, nicht so ist wie gemeint. Genau, also andere Fragen hatten wir noch, also vielen Dank, ähm, die URL, das ist schon im Chat, die URL vom, von eurem Geo-Server, das hast du schon geschickt, ähm, die Folien, äh, auch sehr passend, hattest du noch Links auf deine Präsentation und die Links sind auch im Chat und dann kam noch eine Frage, kann Hopscotch auch lokal, auf Localhost laufen? Ja, also... Kann das habe ich auch erst rausfinden müssen, im Prinzip ist es so, dass man dazu ein Browser-Plugin braucht, das ausschaltet oder beziehungsweise Hopscotch erlaubt, dass man lokal im eigenen Computer Abfragen machen kann, weil normalerweise hat ein Browser aus, aus gutem Grunde, darf der ähm, nur eigentlich ähm, Anfragen auf bestimmte ähm, Netzwerke machen und jetzt nicht lokal ähm, äh, Anfragen machen, das kann man aber eben aktiv ausschalten und dann ist das eigentlich eine relativ gute ähm, Alternative zu Postman, wo, äh, also dieses äh, Desktop-Programm, wobei Postman eigentlich für alle anderen Fälle eigentlich auch ganz gut ist, ist nur von der Lizenz nicht Open-Source, wie das Hopscotch jetzt eben wäre. Okay, ich, äh, vielen Dank. Ähm, Sie, Im Moment sind keine weiteren Fragen. Ähm, eine kam gerade rein oder zwei. Ah, sorry. Da kam die Frage, was muss ich beachten, wenn ich GeoJSON-Daten einer API regelmäßig abfragen und speichern möchte? Im Prinzip, man muss die, sich ein Programm schreiben, das die Daten regelmäßig äh, runterlädt. Und dann muss man die natürlich ähm, so abspeichern, dass man auch später wieder was damit anfangen kann. Also entweder eine ordentliche Benennung machen oder in eine Datenbank speichern. Zusätzlich ist auch wichtig, dass wenn man regelmäßig Daten von einer Schnittstelle abfragt und speichert, dass man vorher prüfen muss, ob man das ähm, darf. In dem Sinne, dass man es nicht zu oft, äh, also nicht zu so extreme ähm, äh, Anfragenmengen macht. Und dann manche... Ähm, APIs oder Schnittstellen sind, darf man eben die Daten gar nicht lokal benutzen, aber das ist eigentlich ein, also bei denen, wo ich jetzt vorgestellt habe, soweit ich weiß, nicht so. Aber das muss man auf jeden Fall beachten. Und ähm, ich dachte, als Beispiel, als Beispiel, die ob, äh, von der der Foskis-Verein hostet ja auch einen Routing-Server. Und da gibt es auch eine Seite, wo dann drin steht, wie man die benutzen darf. Und ich meine mich zu erinnern, dass ein, eine Anfrage pro Sekunde ungefähr das Maximale ist, was machen darf, sonst ähm, kann es sein, dass die eigene IP-Adresse blockiert wird. Okay, vielen Dank. Und ist noch eine weitere Frage äh, im Frage-Modul. Gibt es einen einfachen Weg, ein GeoJSON zu bekommen, wenn der Dienst eigentlich nur ein normales JSON zurückgibt? Äh, kurze Antwort, wahrscheinlich äh, nein. Äh, außer man... Hat so eine Art JSON, wo dann innen drin wieder so JSONs, äh, GeoJSON abgespeichert sind, dann muss man sich die äh, wieder raus extrahieren. Ansonsten muss man sich die einzelnen Geometrien eben selber ähm, extrahieren und auch die Werte selber extrahieren und sich dann ein eigenes GeoJSON draus bauen, beziehungsweise es gibt da auch viele andere Werkzeuge wie ähm, GDAL, OGR, kann zum Beispiel auch benutzt werden, um wieder Daten zu konvertieren, also es kann gut sein, dass man selber Hand anlegen muss, ähm, wobei das mit JSON jetzt im Vergleich zu ähm, XML jetzt eh wesentlich einfacher geworden ist in den letzten Jahren. Gut, vielen Dank, Jakob. Also dann hatten wir, also vielen Dank für deinen Vortrag mit... Äh, ähm eigentlich sehr schön eine Überleitung von Astrid's Vortrag über die äh, Grundlagen von Foskis. Haben wir jetzt was gehört zu ähm, open, offenen Standards vom OGC, die APIs, wie die auch mit freier Software zusammenarbeiten und mit äh, OSM-Daten. Und das ist eine hervorragende Überleitung äh, zu unserem... Nächsten Vortragenden, das ist ja Michael Reichert, der in ein paar Minuten ähm, hinzukommen wird und eine Einführung in OSM in OpenStreetMap geben wird und damit schön unsere Session ähm, komple komplementiert. Jakob, ich nehme auch an, dass du die ganze Woche noch da sein wirst. Das heißt, die Leute können dich über den Chat im Venue-Lass erreichen und... Ähm, Genau, auch hier ja. wieder an alle, nutzt die Netzwerkmöglichkeiten, geht auch auf die Expo-Welt, das sind die Sponsoren der Foskis ähm, und erkundigt euch da, was es alles gibt, was es für Neuerungen gibt. Äh, ja, macht das Beste aus, macht das Beste aus der Online-Veranstaltung. Ähm, es haben sich sehr viele Leute bemüht und es sind gute Ergebnisse rausgekommen. Uh, Henning Jensen schreibt gerade noch im Chat was zu Jason und, Gio, äh, und zur Geo-Jason-Frage. Ja, ähm. Das beantwortet das quasi auch Naja, ah vielen Dank. Und ähm, wenn noch äh, Fragen sind zu dem Thema, gerne mich auch ähm, privat anschreiben oder bei der Netz, ähm, Netzwerkwelt. Und ich stehe Vermutlich beim, bei der Ausstellerwelt bei der Firma Maximum und bin da, äh, freue mich gern über Fragen oder weitere Ideen zu dem Thema. Genau, also nutzt die Möglichkeit an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, nutzt die Möglichkeit hier auf alle Experten zu und per Expertinnen. Greift sie euch, fragt, äh, lasst euch äh, informieren und genau, Netzwerken, Netzwerk, Netzwerken, Netzwerken.